Die zwei Jungs sind noch die letzten. Jungs, kommt in meine Arme, singt für mich. Was wollt ihr für uns? Ich will einen Bollywood-Song von euch hören. Ihr singt. Oh, a, oh, Servus YouTube-Gemeinde! Servus YouTube! Heute sind wir auf der Straße. Wir drehen wieder ganz normal das Street Karaoke mit den favorite Songs von diesem Jahr. Und mal Lucky Lucky, welche Leute was singen werden. Oh. Ganz gut. Nicht weglaufen, wir können ja gemeinsam auch laufen. Ganz kurz eine Frage, was war denn dein Lieblingssong dieses Jahr? Äh, Lieblingssong? Ja. Yeah. Ich, bin, ich bin nur ein klassischer also Sänger, also, ja, also ich mag Du bist klassischer Sänger? ja, also, ja, also, ja Sehr cool, wir ja, drehen ja. nämlich Street-Karaoke. Ach so, okay. Ich höre eigentlich also fast nie so also Pop-Sänger, aber ja, also... Freit-Christmas. <lacht> Sehr cool, willst du uns äh, was vorsingen? Darf ich Ja, Ja bitte, singen? gerne. gerne. I'm dreaming of a white Christmas Just like once I used to know Where the treetops glisten and children listen To hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a white Christmas With every Christmas card I light May your days be merry and bright And may all your Christmas. Behind! So. Sehr, sehr cool! Ich sehr bin nur, cool! Nur ein klassischer Sänger aus Südkorea. Ja. Okay. ja, ich bin aus nur! -Korea, ja. Die Weihnacht hey, war zwar nicht weiß, ja. aber dafür echt genius gesungen. Ja. Wir verkaufen Maroni. Heute singen wir gemeinsam einen Song. Bitte? Wollen wir gemeinsam singen? Nichts? So ein Maroni-Song. Wir verkaufen heute Maroni. Schau, die Kunden kommen schon alle. Nein? Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Ihnen auch. Danke. Hi, ganz kurze Frage, was war euer Lieblingssong dieses Jahres? Steffi, was ist mit der Steffi? Eine schwierige Entscheidung? Ja, eine schwierige Entscheidung. Was ist der Konsens? Der will ihn, aber wir wollen nicht. Er kennt einen richtig ja. lustigen Witz. Okay, erzähl. Er ich weiß überhaupt keinen Witz. erzähl mal einen Witz. Hey, doch, den, den hast du mir doch gestern erst erklärt. So ja, ein du das, ja, so. das ja Ja, ja, er kennt einen er Witz. Er kennt den Witz. Ich weiß jetzt gar keinen Sie? Witz. Sie? Nein. Sie? Ja, guten Tag. Wir nicht duzen. Was ist das für ein Witz? A Street Karaoke, wir drehen eigentlich nur Leute, die singen wollen, das heißt du kannst auch kurz ja, ja, singen. Ja. Ja, wenn wenn singe. er jetzt singen ja, kann, okay. dann ist es gut, weil er wollte dich in die Pfanne hauen die ganze ja. Zeit. Irgendwas für mich. Und was? Was? Äh, euren Lieblingssong dieses Jahr? Uff, das ist schwer. Uff. Was ist passiert? Gaso ist schon wieder drauf! Alle mein, das sagen alle? Warum? Hier? Wir haben schon zweimal alle meine Hände. Ein Ein Ein toller singen. Song, ja. Ein toller Der Song. Ist auch toll. Der Beat ist auch toll vom Rhythmus, das grooft, ne? Ja, genau. Sehr gut, okay, dann gehen wir mit alle meine Entchen. Okay. Auf drei: Eins, zwei, drei. Alle meine Entchen <lacht> schwimmen auf dem See. Schwimmen in dem See. Köpfchen und das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Schwänzchen in die Höh. Sehr cool, Ein klassischer Sänger aus Südkorea, ja. Oh, stark. Sehr wichtig und richtig, sehr gut. Ihr Richtig und richtig. richtig. Ihr wart die schlechtesten von den drei bis jetzt mit allen meinen Änzien. Nein. Nein! Und was ist noch ein Song, den wir singen können? Shirin David. Sind wir uns ehrlich? Natürlich, ja. Kennt ihr irgendwas da so halb oder hook? Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Baby, gib ihm, ja. gib <lacht> ihm. Gib ihm, gib ihm. Auf euch habe ich gewartet. Danke. Ja, du musst anfangen mit Bitch, ich habe das Juicy Money Scheine für Kosmetik, Shirin. Gib ihm Money. Sehr gut. Was waren die schlechtesten Weihnachtsgeschenke für euch? Eine Mütze. Aber wie emotionslos hast du das gesagt. Die, die muss wirklich nicht... Nein, also sie ist schön, aber ich habe keine zweite gebraucht. Wen dürfen wir da die Fronts richten? Schöne Grüße an. Meine Mutter. Oh. <lacht> Mama kurz gebrochen. <lacht> <Und> <lacht> aber war trotzdem süß, danke. <lacht> <lacht> du, das schneide ich hier raus. Du kannst dich jetzt eh nicht mehr retten. <lacht> Nein, Spaß. Die Arme. Ähm, ich ich glaube ein Schal. Ein Schal? Ja. Ich trage keine Schals. Okay. An wen gehen die Grüße raus? An ähm, Meine Oma. Aber ich hab sie trotzdem lieb. Schöne Grüße <lacht> meine Oma! Und wir haben da noch einen Straßenmusiker. Sehr, sehr gut. Aber die Cloud bei ihm ist halt auch nicht dementsprechend. Ne? Film mal durch die Gegend. Aber er ist nicht gut. Das ist doch deine Sprache, oder? Gib ihm, gib ihm, Baby, gib ihm, gib ihm. Gib ja. es ja. Die DMs, ich. <lacht> so, wenn wir reingehen. So, so, so. In die Tornados, am, ja, am Ende des Tages. werden es nur die Tornados sein. Stößchen. Stößchen. Dieser Legenden-Dude kommt in den zweiten Part am Samstag. Wir, wir warten ja, die, ich warte ja, mein Herz, mein Bollywood-Herz wartet ja immer noch, dass ein er oder eine kommt und einfach... Einfach Kalonaho, irgendwas von Charrocan. Die zwei Jungs sind noch die letzten. Jungs, kommt in meine Arme, singt für mich. Was wollt ihr für uns? Ich will einen Bollywood-Song von euch hören. Ihr singt... Was Aber Bruder, stark ein. Du bist der Beste. Ja. Ey, Jungs, dürfen wir das auf YouTube verwenden? Ja, mach. Warte, ich gebe euch kurz noch ein Ding, dann seht ihr das. Wenn du Bruder. Ich kann Insta-Werbung. Wir haben noch... Ich, bitte. Wie schreibt man das? O, P, R, I, A und dann VLTN. Und VLTN, warte. Wir, was schon? Ah. Ja. Heb kurz ab. Ja, Bruder. Du kennst das eh. Simon, du kennst das eh. Lebe und denke nicht an morgen, oder? Bester ja, Film. Ja, oder? Sind wir uns ehrlich. Ja, und da haben wir unseren Star. Ey, bester Clip. Der singt da. Ich weiß nicht, welches Lied das war. Also, ich kenn's. Goletaria. Du, du, du, du, du, du. Ob es nicht in guten oder in schweren Tagen ist, ich weiß es nicht. Die Canex unter euch werden das kennen. Alle, die Bollywood-Filme genauso wie ich fühlen, es sind die besten Filme. An alle Bollywood-Liebhaber. Schreibt es in die Kommentare. Und ja, in dem Sinne können wir uns auch ins Outro verabschieden. Und in dem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, na Bullshit, nicht wenn euch das Video gefallen hat, wenn euch das Video gefällt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Weihnachtsglocke, damit auch da mal der ein oder andere mehr Tornado zünden kann. Oder ist es so? Genau. Danke.